Hallo zusammen, das ist Jessica, das ist Leon, ich bin in Lanschen. Wir machen alle drei eine Lehre als Oberflächenbeschichter EFZ an der Rero AG in Waldenburg. Kommt mit, einen Alltag von uns anschauen. Der Rero seit 1882 in Waldeburg und wir sind zuständig für verschiedenste Metallveredelungen. Als Oberflächenbeschichter besteht mein Alltag darin, die Badkonzentration zu kontrollieren und verschiedenste Kundenteile mit diversen Metallen zu veredeln. Die Lehre in der Rero AG ist sehr vielfältig und wir haben sehr viele Fachkräfte hier, die uns in jeder Zeit unterstützen wollen. Vor allem bekommen wir AGEA von Rero AG zu unseren nutzen. Trotz der von der Rero ist es sehr familiär hier im Betrieb und wir werden sehr gut unterstützt in Gruppen wie auch individuell. Für die Lehre als Oberflächenbeschichter sollte man auf jeden Fall selbstständig und sorgfältig arbeiten können und ein gewisses Interesse an Mathe, Physik und Chemie mit sich bringen. Nach der Lehre besteht die Chance, dass man in RERA weiterarbeiten kann oder man könnte auch Berufsmatur machen und dann auch Chemie studieren. Wenn dir der Einblick in unseren Arbeitsalltag gefallen hat, dann bewirte dich doch jetzt bei RERA zu als Oberflächenbeschichter.